Brauchst du was zum Essen? Mach dir mal die andere gucken das auf. Hm, sammeln? Ne, trinken. So, hier ist noch auch noch mit sammeln. zwei heißen Adern. Ja. Sonst bin ich eigentlich ganz in Ordnung mit dem Essen. So. Ja, hast du Steine dabei? Hm, ne. Wie ging denn das gleich nochmal? Steinklinge und dann Stock und ein Seil. Okay, dann müssen wir kurz Steine suchen. Ja, vermute ich jetzt die größte Challenge von allem. Ja. Wenn man es braucht, dann findet man. Ich hab einen Stock. Ein Papagei. Wasser. Da ist ein großer Stein. Sammel. Ja, sehr gut. Hast du ein Seil? Ja, ich habe ganz viele Seile. Einfach. Klinge. Wo? Hier. Ich höre hier tapsen, Mann. Mhm. Ich auch. Wow, oder? Ja, ja. So, Steinhacke. Dann nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Was tapst hier? Dann können wir ja eigentlich nachher durch die Höhle auch wieder zurück. Ja, hätte ich gesagt. So. Alter, ich dachte gerade, das ist ein Bär. Junge Vater, kommt das Ding auf mich zu! Das wäre denkbar schlecht. Ja, das ist aber nun... Ah, da habe ich mich gerade erschrocken. So, was sollen wir jetzt noch machen? Sollen wir jetzt noch weiter an, den, an der Wand entlang oder? Bis wohin? Ähm... Goldmine. Meinst du, sie finden wir? Nee. <lacht> Oder sind wir jetzt einfach zur Höhle und dann von da aus zurück. Ich würde sagen, das klingt eher nach einem Plan. Wir so, jetzt... nach Hause, oder wie? Ja, oder? Sachen entladen und so. Ja, ich bin halt schon recht. Wir brauchen vor allem eine Hacke. Hast du das Eisen jetzt mitgenommen? Ja, ja, ja. Ja, Ja, dann gehen, okay. wir, dann gehen wir einfach durch die andere Höhle durchnehmen. Da genau. das Eisenerz. Da noch mit. nehmen wir das auch noch mit. Das klingt nach einem guten Plan, weil wir müssen uns hier was aufbewahren. Mhm. Wir können jetzt ja nicht in jeder Folge hier eine Location entdecken. <lacht> Aber jetzt wissen wir, eine Location ist innerhalb von einer Folge erreichbar. Ja. Und das ist einmal über die halbe Map. Ah, drei Viertel leer, oder? Nee. So weit dann auch wieder weg. Wo so ging's nochmal? Nein. Hier noch nicht, nicht, hier noch nicht, hier noch nicht, weiter oben, weil da habe ich mich vorhin verlaufen. <lacht> war viel weiter oben. Gut. Hier müsste das sein. Ja. Ajo. Ah, Könnte ich da bauen? Um die zu fliegern? Ja. Nein, Okay. Ja, geh schon mal vor, du musst jedes eh Eisen abbauen. Ja. So. So, vermutlich wäre es jetzt keine gute Idee, hier einfach runterzuspringen. Nee. Jetzt wird es wieder mega dunkel. Ja. Brauchst du die Fackel? Nein. Aus was ist denn die gemacht? Dem Docknem Seil und weil das eine bessere Fackel ist mit Harz. Dann behalte ich sie. Hm. Oh wow. Das ist zwar eine Eisenader hier, aber ohne Eisen drin. Hä? Bist du angegriffen? Nein. Okay. Hat sich gerade nur so angehört. Naja. Ja, aber das hier sind zwei wunderschöne Eisenadern ohne Eisen drin. Ach was. Hatte ich ja echt gelohnt. Ähm, Juri? Ja. Ja? Ach, erstens ich weiß genau, wo wir hier jetzt sind. Ja. Zweitens so, wir, wir brauchen ja, wir brauchen ja trotzdem <lacht> eine Wurfhaken, um runterzukommen. Ja, dann kommen wieder zurück. Daran habe ich jetzt aber, aber auch. Aber ich erinnere ich, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt genau, wo wir da sind. Gut. An unserem Spawnpunkt nämlich. Das ist da, wo wir die erste Folge fahren. Hm. Wurfhaken? Hä? Äh? Mhm. <lacht> no. Ich warte hier auf dich. So. Oh. Ich brauche Rot. Was ist denn Rot? Oh. oh ich seh jetzt auf Rot. Hi, Yuri. Hallo. Ja, dann gehen wir weiter, was? Ah. Ja. Dann wieder... Hält ähm, es um, entlang, bis nach Hause. Jo. Guck mal, hier, Harz. Ja, ah, lol. Hier halt hier ist noch nochmal, Harz. Komm mal zurück. Nein. Doch, hier. Lol, ich kann das auch mhm. nochmal nehmen. Ja, dann kannst du es sammeln, aber nicht ich. Lol. Oh, ich sehe schon... Da unten grüne Pilze, da musste Juli unbedingt hin. Weil grüne Pilze gute Pilze oder? Ja. Weil die machen nämlich äh, zwei Energie. Ah. Weil die kannst du die einfach so rein, rein verspüren. Okay. Weil schon gehen die eh kaputt. Ja, das stimmt auch. Gut bei dir? Ja, ich hab nur. Oh nein, Fall ich e bin zu wieder. voll. Nein, ich bin zu voll. Ich schmeiß mal den Pilz wieder raus. <lacht> Na, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. sind wir nicht irgendwo über einen Dings gelaufen? Doch, hoffe ich, muss jetzt hier wegkommen. Oh, jetzt sind wir hier erst hier oben am oberen Ende, wa? Ja. Es zieht sich länger als als gedacht. Man vermuten. Mag. Oh Scheiße, ich habe auch Gäste. Moment, ich habe Ekel. Yay. Wo hm. laufst du hin? Ich hab nur geguckt, was was hier gibt. Okay. Oh, ich sehe. Da. Eine Pilze. Alter, das war ein Stock. Junge Vater, du hast so rumgetänzelt wie eine Schlange. ja <lacht> oh, Mach das doch nicht mit meinem Herz. So, müssen wir hier jetzt gleich. Genau. Wir sind doch nicht so weit oben vorhin ge. Ne, da kommen wir ja nicht hin. Wait, what? Nico? Jodi? Ah, ja, doch, wir sind da von da unten gekommen, wa? Ja. ja. Pass auf, da ist eine Schlange. Boah! Da sie, da! Alter! Du bist jetzt Boah. fast genau reingesprungen! Ja! Junge, was sagt der da, Mann? Oh, mein <lacht> <lacht> Warte, hast du noch Platz? Komm mal zurück. Ein bisschen, ja. Äh, äh, äh. <lacht> Warum? Hier. <lacht> <lacht> Ein Vogel. Jetzt bin ich bei 49,9. <lacht> Leben am Limit. Hä? Wo war denn jetzt der, dieser Baumstamm, von dem wir rüberkamen? Sind wir das dann nicht doch... einfach? Nee, oder? Wir kommen doch nicht mehr hoch. Oder? Der dahin? Nee, der war nicht so weit weg. Vielleicht doch, keine Ahnung. Nee, der war nicht so weit weg. Die mir auch extrem weit vor, aber. Wie willst du denn sonst da hochkommen? Bist du jetzt zu dem Dings gelaufen? Welchem Dings? Da hinten, ich was ich dir Never ever sind wir da hingelaufen. Das war direkt daneben. Hier ist auch plötzlich so eine Steinwand dazwischen. Wie da ist äh? Steinwand dazwischen. Ja, hier ist eine Abtrennung rechts links. Nee, wir müssen hier hin, Nico. Komm mal mit. Oh nein! Was ist los? Ich habe einen Mauskörper. Bin ich Die zu schwer. Maus. Ja, hier, sieh ist immer die Maus. Nico? Ja? Die Maus? Maus. Ja. Ja, komm, mal, komm mal, komm mal mit mir. Ich hör's schon wieder! Ja, und jetzt? Ja, und jetzt hier wieder hoch. Ja. Und jetzt? Wir sind auch der Felswand nicht gefolgt, du Held. Ja, wir waren schon ein bisschen von der weg dann. Nee, aber nicht so weit. Eventuell schon. Nee, warte mal, ich gehe mal hier wieder hoch. Hä? Hey? Da geht's nirgends hoch. Hä? Hey? Wir wurden verarscht. <lacht> Oder ist hier schon irgendwo der Durchgang, wo wir eigentlich schon wieder in die andere Galaxie kommen? Die andere Galaxie. Hä? Ja doch, dann lass da unten mal hingehen. Ja. Hä? Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Ich auch. Weil irgendwo runtergesprungen sind wir ja nicht. Nee. Was leuchtet denn da? Nur Reflexion vom Mond. Oh, what? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich hab Gift. Wir sind wenigstens ist in den so reingelaufen. Im Wasser. Das ist schlecht. Oh, nein. Warte mal. Hm. Wie war das, Monalia Blatt und Kräuter? Tabak. Nein. Muss ja, fast. ja auf Einzige, jetzt zu dich zu untersuchen, du Idiot! Ja, ich weiß, dass du müde bist. Jetzt sind wir hier durch. Muss ja fast, oder? Also Ein anderer ba Baumstamm ist nicht da. Wir müssen Gas geben. bevor du uns hier abfatzt. Jo, hast du ja. mit recht. Oh nein, Das <lacht> Hast schon wieder was aufgesammelt was? Ja, Pilze. Wie schnell kommt, die Sachen jetzt gerade bitte? Null. Weil ich möchte die Items jetzt nicht verlieren unbedingt. Ja. Ja, du bist lustig, du. Ja, das war doch mal. Ein schöner Trip. Was war? Ja. Schmeißt du alles raus? Ich geschlafen? Ja. Weil ich bin müde. Ich war kurz mal umkippen. Warst du? Okay, Oh, oh ich habe jetzt nur noch Fieber. Ich habe es besiegt jawohl So! Wie sieht's aus? Was brauche ich denn? Ich muss trinken... Alter, das war jetzt aber echt knapp, man! Hier liegen keine Steine mehr! so nice. Das heißt, ich würde mich mal opfern und ein paar Kisten bauen, die nächste Folge. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Militärration. Soll ich mal eine Militärration essen? Keine Ahnung. Was kannst du damit machen? Ja, essen. 10 so. Fett, 25 ja. Proteine, 15 Kohlenhydrate. Wie sehe ich sonst mit der Nahrung aus? Eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, den Dosen-Thunfisch halte ich mir für die nächste Folge. Ja. Alter, das ganze Menschenfleisch müssen wir mal rauswerfen hier. Ja. So. Naja, Na ja, also ich bin. So weit eigentlich. Ja. Huh? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Nico ich brauche es ah. in Lungenfisch. Ja. Das oh, Gott. Ich kunde. oh Gott. Oh Gott. Ich bin einfach nur umgekippt, weil müde. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, bitte. <lacht> Danke. <lacht> wie viele? Scheiße. Juli, wie viele Kokosnusschalen kann man haben? Jawohl. <lacht> ja. Was raschelt hier? okay okay aber sonst jetzt haben wir jetzt haben wir, ein ein Sitz, jetzt, jetzt haben wir gar kein setz jetzt haben wir gar kein gemacht ja jetzt kommt der nächste folge die sie ist schon, schon wieder lang genug ja. Wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Ja, haben wir die ganze Nacht. Ja, also. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Nächste der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir wahrscheinlich wieder unser Lager ausbauen. Denn wir waren ja jetzt ja auf Tour. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Gute Nacht.